Es existiert in Deutschland eine Schere zwischen Arm und Reich. Na und? Guten Morgen, heute ein Ansatz den es interessanterweise mal zu verfolgen gilt. Menschen in Deutschland jammern für ihr Leben gerne. Und nein, das ist keine exklusive Krankheit der konditionierten Gesellschaft. In Rohkostkreisen oder in der ökologisch vegan Szene da wird genauso gejammert. Ich kenne sehr wenige Menschen die nicht jammern. Wir reden hier wirklich von jammern, nicht von sich mal kritisch Gedanken machen oder konstruktiv ausdiskutieren, Nein, von jammern. Wie schlimm doch alles ist. Und ein Grund warum Menschen jammern ist das Geld. Da jammert der Reiche, der in Deutschland ja so viel Steuern zahlen muss und eigentlich schon lange in ein Steuerparadies umgezogen sein müsste, genauso wie der Mittelstand, der sich quasi schon selbst aufgegeben hat und sich als schwerer Arbeiter proklamiert, der das Land noch am Laufen hält und da jammert natürlich auch der Arme, der kein Geld hat, der, Das ist zu viel zum Sterben und zu wenig zum Leben und es einfach zu nichts bringen kann in dieser Gesellschaft. Die Reichen und der Mittelstand die bekommen in meinen Videos aufgrund ihres, äh, ihres völlig durch Konditionierung verschrobenen Weltbilds schon oft genug den Finger von mir in die Wunde gelegt und gerne auch mit etwas Salz noch garniert. Aber die Armen, die Menschen die wenig Geld haben, die entwickeln auf meinem Kanal oft so eine, so eine Komfortzone, ne? weil wir dann einen gemeinsamen Feind haben, die böse Obrigkeit. Und da möchte ich heute etwas dagegen tun, um wirklich allen Menschen die Chance zu geben auf meinem Kanal etwas angeregt zu werden. Kurz zu meiner Geschichte damit man dieses Video auch gut einordnen kann. Ich bin in das was man hier in Deutschland als Armut bezeichnet aufgewachsen. Damals noch in der DDR hatten wir zwar immer irgendwas zu essen und auch ein Dach über den Kopf, aber dann hört das schon auf. Kohleofen, keine neue Kleidung und keine neuen Schuhe. Äh, Im Badewasser hat man immer nacheinander gebadet, ähm, also die ganze Familie und so weiter. Also dieses, was man durchaus in Deutschland als Armut bezeichnet. Dann habe ich dank der Konditionierung der westlichen Gesellschaft äh, ja, in der Wendezeit den Wunsch nach Geld und Reichtum entdeckt und bereits äh, ja, natürlich illegal als Kind äh, Zeitung ausgetragen und damit meine ersten Groschen verdient bis ich irgendwann Ende dann der 20er Jahre äh, ja, ziemlich reich gewesen bin ich mal so, und auch noch Herzenslust verkonsumiert habe. Das bedeutet, ich kenne alle Seiten und habe tatsächlich einerseits reale Erfahrungen in Armut und auch reale Erfahrung in Reichtum gemacht. Andererseits habe ich auch unzählige Erfahrungen aus meiner Arbeit als Arbeitsvermittler und ähm, ja, Beschäftigung mit den Lebensgeschichten vieler Menschen, die meine Beratung gesucht haben gemacht. Und hier nun das Rezept, was aus all diesen ich euch kredenzen kann. In Deutschland. Entscheidet einzig und allein die Intelligenz und der Fleiß ob man aus der Armut garantiert reich wird oder nicht. Einzig und allein. Intelligenz und Fleiß. Punkt. Mehr gibt's nicht. Intelligenz, Fleiß. Das bedeutet nicht dass auch jemand der faul und dumm ist nicht auch reich werden kann. Das geht natürlich, dann braucht halt ein bisschen Glück. Und es bedeutet auch nicht dass jeder der intelligent und fleißig ist, reich wird. Nein, denn Intelligenz ist zwar einerseits wichtig um garantiert reich zu werden, aber Intelligenz katalysiert natürlich auch Bewusstheit und wenn Intelligenz mit Weisheit gekoppelt ist, wird man gar nicht danach streben reich zu werden, nur eventuell als Nebeneffekt reich. Aber der Punkt um den es geht ist folgender. Ich kenne keinen einzigen Menschen in meinem Leben der intelligent und fleißig ist und reich werden will und innerhalb von 10 bis 15 Arbeitsjahren nicht reich geworden ist. Keinen einzigen. Ich kenne aber unzählige, die nach 10 bis 15 Jahren nicht reich geworden sind, aber sich für intelligent und fleißig halten und sich beschweren, dass die Schere zwischen arm und reich einfach viel zu stark auseinanderklafft, dass man gar keine Chance mehr hat, reich zu werden. Die Problematik ist, dass diese Menschen, sich belügen. Sie sind entweder nicht intelligent oder nicht fleißig genug. Es gibt sicher auch immer Ausnahmen von der Regel, wo man sagen kann, okay, ja, aus dem und dem Grunde gibt Aber in 99% der Fälle belügen sich die Menschen. Und das muss man einfach mal so deutlich sagen. Ich gehöre auch dazu. Da gibt es auch schon ein schönes Video von mir, wie, ja, wie ich mich fast jeden Tag belüge. Wenn ich es schon released habe dann findet ihr es oben in den Infokarten, wenn nicht dann wird das Video auch noch kommen. Aber den Menschen die reich werden möchten, aber nicht erkennen dass sie nicht klug oder fleißig genug sind, möchte ich heute trotzdem helfen. Weil man natürlich nur weil ich sage ihr seid nicht intelligent oder fleißig genug das natürlich nicht annehmen kann, ist mir auch klar. Also wenn ihr offensichtlich nicht äh, reich werden könnt, also das für Euch Ihr das so denkt, ihr könnt nicht reich werden, dann habe ich eine gute Nachricht für Euch. Ihr müsst das auch nicht. Es ist egal ob da irgendwo eine Schere durch die Gesellschaft schneidet, die ihn arm und reich trennt. ist auf beiden Seiten nichts was ein zufriedeneres oder erfüllenderes Leben garantiert. Das ist wie die Tatsache ob ihr Mann oder ob ihr eine Frau seid. Beides ist gleich gut oder schlecht. Es ist einfach. Wenn ihr euch jetzt ärgert, nicht reich zu sein, dann ärgert ihr euch, wenn ihr reich seid, garantiert über irgendwas anderes. Wenn ihr euch jetzt als Opfer seht, dann seht ihr euch auch als Opfer, sogar in der Rolle als Täter. Denn die Opfer der gesellschaftlichen Konditionierung sind genau die Menschen, die durch Opferhaltung und fehlende Bewusstheit die Konditionierung am Laufen halten. Menschliche Grundtendenzen die ändern sich nicht wenn man Deine Bewusstheit nicht aktiviert. Opfer bleibt Opfer, Ärger bleibt Ärger, Trauer bleibt Trauer, Glück bleibt Glück. Schaut Euch in Eurem Umfeld um. Es gibt Menschen den scheint die Sonne aus dem Arsch zu scheinen, die grinsen immer, den geht's so gut. Aber es gibt Menschen die an dieselben Umstände, die sind hoh traurig, aber das sieht man nicht, weil man selber selektiv schaut und sagt oh den geht's viel besser. Und das ist die eigene Unzulänglichkeit sage ich mal. Aber deswegen seid ihr doch hier mit mir auf diesem Kanal. Habt ihr ausreichend essen, habt ihr ein Dach über den Kopf? Lebt ihr ein Leben in Liebe zu anderen Menschen? Wunderbar. Dann habt ihr alles was ihr braucht, um zufrieden zu sein, in ein erfülltes Leben zu leben. Das war's.